Ja. online bundesliga meine erste serie mal schauen wie sie wird Ich glaube, dass jener tatsächlich die Mannschaft ist, die auch noch zu null steht. Lars Krämer aus Limmer, der Name sagt mir auf jeden Fall irgendwas. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz ordentlicher Skats Passe. Spieler. Ja, Pflicht 18? 18, mal gucken. Ja. 20? Ja. 22. Ja. 23? Ja. 24? Ich weiß nicht, Passe. Ich das, oh Gott. Ja, gut. Grand. Null Augen gedrückt. Man kann auch wahrscheinlich gleich anders drücken, aber so sieht es optisch. Bis jetzt sind sie noch Schneider. Und 20 Ass, 10 Ass, 10 wahrscheinlich bei vorn, nebst vor als Junge. Rollmops mit zwei Assen in Mittelhand. Passe. Dummen Bauern sind, glaube ich, der Grund. Passe. 18? Als Bauer sagen wir wahrscheinlich 18, aber in der Mannschaft auch grenzwertig. Guck mal, was der Herr Kremer zelebriert. Pik spielen. 2 und unten zu. 24 Ja, Passe. Passe. 18. Das zweite Experiment ist wahrscheinlich gut gegangen. Wir spielen trotzdem nur Kreuz. Kreuz. Und hoffentlich gegen hier drauf zu laufen. Sieht das mit 2000 gut aus, ja. Die hatten ja schon 39 oder sowas. So, dann Passe. 19, 8, 18, 18 sind Ja, 20, ja. 2, 7, eine 8. Wir lassen Arbeiten, den Herrn aus Jena. Ja, beim Herzspielen fehlen, also vielleicht eine bestellte 10 zu haben, ist ne, attraktiv. Alle Optionen drin lassen. Peak. Peak ich spiele mal von da mal Lusche aus. Okay. 5 Kreuz aus Dame, 3 Karo, Herz 10 gedrückt, sehr wahrscheinlich. Leider wie immer, ich spiele nur noch Gefühl, ich habe nicht mitgezählt. Können 25, nochmal überlegen. 14, 25 Irgendwas mit 40 So rum haben wir. Nicht sich jetzt, wie das Spiel geht. Ja, so. Ziehen, 18, ich passe. Passe. Spanische Findung, das Assos und Stockers. So. Ähm. Grand. Machen wir mal so. Und fassen wir jetzt natürlich auf Schneider 15. Jawohl. Okay, der Start ist Passe. 18. Passe. Wir lassen ihn arbeiten. Kreuz. Ja. Stimmt. Passe. 18? Fragwürdiger 18. Passe. Ja, das ist jetzt noch fragwürdiger. Okay, das erste Experiment Peak. ist jetzt mal schief gegangen. Vier ja, tun Seitenass. Again. Uh, What's Some Some to line. Line. <laughs> Hallelujah. Okay. Passe, Passe. Wir mal 18, Karo, ich bin trotzdem dran. Das nein, ich bin ehrlich zu schnell gespielt, aber wir haben trotzdem gewonnen. War das ist nicht so schlimm? Auch wieder vergessen, was zu dem Passe. Spiel zu sagen. 18, ja. Passe. 5 Topf, Herz, Ass, Dame, 3 Kreuz, alles Standard. Karo. Es ist schwer, sich zu konzentrieren und zu sprechen, das stimmt schon. So, wir machen fragwürdig blank auf in dem Spiel, aber Kreuz unterm Ass ist jetzt unter Umständen auch ganz doof. Okay, Kreuz Ass auf jeden Fall. Was macht dieser Mann jetzt? Was macht dieser Mann? Achso, so, okay. ja, 32. 25 und 37, 32, 32, 32, 47 und noch 2 draufstehen. Ich glaube, er will nicht mehr. Ich muss mich 3 Jungs Passe. 18. Passe. 3 Jungs 2, also 7 gedrückt. Ein Herz. Herz. Meistens gewonnen. Müssen irgendwie herzählen kriegen. 22, 42, 56. Wenn es ehrlich zugeht. Stimmt. 18? Passe. Attraktive Karte. Passe. Ich weiß nicht. Ja. So, wir spielen Herz, weil wir in der Beikarte im Peak besser sind, denke ich. Ja. Herz. Ja, wir haben eine in Beikarte. Schauen wir mal. spielen mal das okay hat wir drei nicht schneider Schick. Schöner Ansatz. Karo Hand wie immer. 0 Daniel würde sagen, wir haben Option. Passe. pik Spiel, Krang, 0 Wert, Karo Hand. Alles ist möglich. Passe. 18. Wir finden natürlich zu. wir könnten jetzt Krang oder Nullbert spielen. Und natürlich zählt der Krang mehr. Grand. Also spielen wir Grand. Okay, die Bauern kommen nicht. Und Spaß zu machen. Ja. Für den die Chaos links. Ich ist das. Karo, Karo. Karo, Karo. Bis der Arzt kommt. Was ist mit Pik König? Pik König? Pik König für Schwarz? Ja, voll, da ist der Pik König. Ja. Naja, gut. So, abbruch. 800 Punkte vor gegen alle. 18? Ja, passe, passe. Herz. Damen, da kommen wir einer reinhauen, 14, 20, 30, und das war's, okay. Piklosche macht 0, 18, Komm, ja, Spaß. passe, passe, ja. Wir haben nur Spaß gemacht, der Mittelhand sehr grenzwertige 18er. Karte. Wenn ich zum 0 finden kann, dann bin ich immer motiviert, obwohl man 0 sehr nicht meint. Man kann hier natürlich auch Herz, Junge, Pik 10 einpassen und ärgert sich dann ein paar Tage. Das ist ja auch unser Vorteil. Da kommt Pik, okay, kommt Pik. Wir okay, machen mal Kreuz auf. Ja, da lag keine Peak Lusche und wir haben für 30, 40 Punkte bekommen. Die Mannschaft ist auch zufrieden. Spieler aus Jena braucht eine Auszeit. Bräuchte wahrscheinlich, die tut dem Herrn Krämer aus Nimmer wahrscheinlich auch gut. Ja, läuft bis jetzt sehr einseitig, diese Liste, muss man natürlich ehrlich zugeben. Vor allem habe ich jetzt schon das zweite Mal im Gegenspiel nicht mitgezählt. Und das hat gereicht, lustigerweise. Hm. Das war aber weniger als... Eine 18? Minute. Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Okay, 0 hat links nicht gereizt. Frage Kreuz kurz dem Code Ich mache jetzt noch einen Lauf. Wahrscheinlich 6 Uptown zu dazu. Fünf Trumpf oder Hallen. Da er 4 Karo dabei hat, muss man ja fünf Trumpf haben, weil er ja noch eine Herzlusche drin hatte, logischerweise. sonst da waren wir wahrscheinlich. Gott, Gott, Gott, Jetzt gehen sie aber ganz schön zur Sache. Also ich habe natürlich keine Ahnung, wie es bei den anderen steht. Aber 18? Wenn jetzt so schnell schon so ja. unterwegs ist. 20? Bei ja. Den 22, aus dem Mal, ja. Ich, 23. Aussehen. Hm. Ja, man muss hier schon mal sagen, dass hier irgendwas mit meinem Namen natürlich auch nicht stimmt, der Name ist zwar richtig geschrieben, aber Passe. wie ihr seht, ja, sind die alle groß geschrieben, mein Name ist irgendwie klein, das daran liegt, dass ich jetzt beim zweiten Mal erst mitspiele, hatten wir vorhin mal gemutmaßt, kann aber nicht so, kann aber eigentlich nicht sein, weil... Menzel heute auch das erste Mal mitspielt und sein Name auch groß geschrieben war. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht wird Null. das auch So, Nullover, der sieht wohl ganz gut aus, ja. Der sieht gut aus. Aber das schenken, zack. Und zwei passende gefunden. War wahrscheinlich auch nicht schlecht. 3 zu 4. Passe. 18? Passe. Achso, ja, wir hatten 21. Wir hatten ausgemacht in Spiel 24 das erste Mal. Oh. Auch ein so, vier, Pieten. vier Pieten, drei Jungs. Raus und. 18? Passe, passe. Wir haben ausgemacht, dass wir im Spiel 24 uns, glaube ich, die Ergebnisse schicken. Das werde ich dann auch tun, hoffentlich. Das nicht vergessen. Herz. Herz. Einen Trumpf, Pik 10 zu viert. Okay, Pik ist wahrscheinlich gedrückt meistens. So. erzählt ob wir schon raus sind ich weiß es nicht auf jeden fall noch 21 Augen dann sind wir noch nicht okay. offensichtlich macht jeder im spiel 18 punkte Ablieferung Mal schauen, ob irgendwas passiert ist hier. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Passe. 18. Passe. Gekant. Oh Gott, wie man mhm. hm. Hm. Wie drückt man den jetzt unser video Man kann auch Karo 10 drücken und Kreuzgelusche und Pik spielen. Komm, wir machen es mal mit 1000. Peak. Ich hoffe, Herz sollte, wenn es wirklich rauskommen. Nein, ist das da? Okay. okay. Karten auf der Gebiet mit drei Schneider. irgendwo bei tausend, vier Trumpfen, zwei Asse. Kann man reizen im einsehenden Passe. Passe. Ojejeje, goldene Uhr und Kette. Herz, junge Pikas. Das wäre ein schönes Pik-Spiel gewesen. 18. Das Passe. Grund, warum man 20. Damit, damit hätte man 18. Passe. Piken können in der Aber in der Mannschaft halt sehr fragwürdig. Pik. So, wir spielen blank aus... So. Okay. Was macht er denn? Einer im Hinterkant, das stimmt. Das war sein. Passe. Passe. Ich leg extra kein Bild rein und er nimmt das Ding trotzdem mit. 18. Oh, ah. wie schön ist man Grand. Zwei Jungs, viermal Herz, mit Herz Herzasskönig zu viert, sehr wahrscheinlich. Passt zehn Dame vielleicht. Oh, K.O.A.S.A. Ach, oh, wie schön ist Panama. 18, zwei passe. Zu und dann 20. Passe. Nur 18. Mit der Hand. Okay. grand. der geht trotzdem drauf. Das war nicht genau, aber war ziemlich viele Punkte. Mehr. So, bei Mecha sieht es ganz gut aus, der ist aber das im Spiel 18. Der, müsst, der wird nicht verstehen, dass es um geht hier in der Karte. Ja. Sehr gut gespielt. Hey. Passe. Schneider, 18? Sagt, ja. So 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. Passe. Grand. Hand. Schneider. Die ersten fallen fliegen schon, nächstes Ass kommt wunderbar. Mal gucken, ob die Dame bis zum Schluss einen Stich macht. Schicken wir mal den Jungs kurz das Ergebnis. So, Kreuzhand, wenn wir reizen. Passe. 18. Passe. Oh ja. Sehr ungewöhnlich. Kreuz. Okay, ja. sieben Trumpf, nichts gefunden. Schauen wir mal, was passiert. Ganz aus ist nicht schlimm. Hm. Das ist der nächste Moment drin. Ja, ja, der Quantos steht. Marco Menzel steht in Spiel 19, 600, 600, 429. Der Zinnitz King stand in Spiel 18, 500 zu 63. Da ist der Jena ein bisschen hinten dran, oder ganz schön. Und Skatgemeinschaft limmer aber weit vorne, okay, aber die ich nicht mehr unter Kontrolle. Ja, wir mal Mittelhand. Schöner Ansatz, Passe. aber ich bin aktuell nicht interessiert. Passe. Wir haben über Spiel wahrscheinlich gefunden. Mittelhand, trotz Mittelhand. Oh. Passe. Ah, Passe. Weg, weg. Ich wusste, es Pik Lusche wäre gut. Schaffe ich den einzupassen. 5er2, Seitenass bestellte, 10, Bauer macht ein Karo. Irgendeine Lusche macht 18. Null. Und das ist, glaube ich, der Skat, der tatsächlich nur Auvert macht, ne? ja. Null. Ja. wer. Ja, das sieht ganz gut aus. Immer schön, wenn man Optionen hat. Ne, Herr Schäfer? So. Passe. Herz 7 macht 0, ja. Passe. Aber wir sind nicht interessiert. 18. Ja, aber im Einzel-, im einen Serienturnier eine richtig dicke Liste geworden, da hätte ich das eine Ding wahrscheinlich auch nicht weggelassen, wo der verloren hat. Und die anderen zwei auch gereizt. Ja. Gucken wir mal, was jetzt passiert ist. Neue Info, vielleicht. Okay, Martin sieht auch gut aus. Also, gefühlt sieht das ganz gut aus. bis 15. Rein mit den Zehen. Okay. Der legt da nicht mal mehr die Dame rein, hat aber keine Lust wahrscheinlich, ja, bei dem Stand nachzuvollziehen. Passe, dass man keine Lust hat. 18. Passe. Peak. Ich habe da zwei Blanken gehabt. Ich habe da mal genommen, aber das, das ist ein bisschen gedauert. 14 Jeder Farbe im Fallen. Passe. 18? Passe. Grand. Standard, Herz zu viert, sehr langweilig. Was soll man machen? Ich tippe mal der Kuss. 18 Ja, passe Passe 18, wenn das ernst gemeint hat, ich könnte ein bei jetzt ein verlieren den Sack in diesem Mannschafts, in der Mannschaftsrunde jetzt komplett zumachen würde. Karo. Der Kreuz kam ganz schön schnell, meistens blank. Und, oder er hat keinen Peak und hat die Gegenfarbe aufgemacht, auch möglich. Der zieht weiter, komisch los von oben der Wahrscheinlich blankes Herzass und was weiß ich was. Er hat noch Trumpfass, wahrscheinlich Kreuz Doppelnusche und Herzass oder vielleicht hat er auch noch Herzass zu drücken, auch möglich. Genau Ass. 45 bekommen plus 18 ja passe so. Herz. was ist das für ein spiel? Sticht dann ja doch nicht mehr durch. Nein. Ich glaube, ich habe nicht genau gezählt. Leider. So kann man nicht. 10 und dann... Oh Mann, das ist alles schlechte. Und oh, wir okay, kommen hier nicht mehr hin, weil der Pieck 10 hat. 18? Ja. 20? Ja. Passe. Passe. Okay. Pieck. 7. Hm. Ich glaube, der ist kaputt. Letztes Bild auf jeden Fall. Meine oh, 63 meine hey, hey. 63. So. 18. Lachen. Passe. Passe. Grand. passe 18 ja 20 ja 22 ja passe so 22 meistens muss der Karo sein alles andere bitte keinen Sinn Kreuz machen. Kreuz Ich weiß nicht ob der auch was reinhauen muss ja irgendwie ist hier hinten raus nicht alles optimal gelaufen glaube ich so ein gegenspiel etc 18 passe mal gucken ob wir nochmal 40 knabbern können mit diesem durchschnittlichen, durchschnittlichen Rollmops. Peak. Okay, da spielen wir uns das Herzchen sofort selber frei. 6 Tatu, 2 Herz, Ass König und 2 K. Es droht jetzt der siebte Herz von da, wenn er schneidet, dann fliegt ihm der K. voller oder weg. Er muss jetzt wird ein, wird offensichtlich nicht Karoas genau oh. 10. 40 sein. Ne? Ja. DS. Oh, noch ein Foto. Ja, keine Ahnung, wie das geworden ist. Wir schauen mal. Lieben Dank erstmal und bis zum nächsten Mal. Субтитры so...